Also, hau mal rein! So. Gold gespielt. Das Ziel beschützen. Weiß gar nicht, was gibt's im ersten Schlott noch außer kugelsichere Weste? Was gutes Leichtgewicht und Ghost, oder? Würdest du nehmen, Ghost oder Leichtgewicht? Leichtgewicht. Ich kann ja, kann ja keine Aussätze nehmen, um Gold zu spielen, aber Perks. Genau! Ja, ey. Ist da jemand tot? Halt's mal. Das ist einfach wir müssen die Fäden noch manchmal was am snipen, das als, äh, Hacker. Was, als Hacker? Ist nicht gut, Die was? sind gerade übel schlecht. <lacht> als Attacker, hab ich gesagt, So, Junge. Äh, ach so. Dacht grad, was laberst du für Scheiße? Wie immer. Ja, du. Ja, Och, so. jetzt lass mir den doch! Meiner! Nein! Nein, hab ich gesagt, meiner! Super, jetzt hab ich einen Sniper. Weil neben mir schon einer lag. <lacht> ich bin so ein Lacker. <lacht> Boah, bin ich mit der Sniper schlecht. <lacht> Gott sei Dank <lacht> Hast du muss ich. Ich da so hässlich rumgesprayt, nee, oder? Doch, ich hab da eben hässlich rumgesprayt und dann äh, aus Versehen einen <lacht> in den Kopf geschossen. <lacht> naja. Alter, was geht eigentlich auch euch? Oh, war das deine Hellstorm? <lacht> <lacht> Die Bundeswehr ist ganz <lacht> Oh, wie ich diese Liebe, die, die, den Taktikeinstieg benutzen und wie man dann richtig schön abkämpfen kann. Also ich habe jetzt Double Wächter. Was? Äh. Du hast Double Wächter. Ach so, Vorrechte und, Vorräte und nicht Vorrechte. Ha, ha. Sniper mit dieser Tragung auf, ey. Ach, verdammt. Ah, hätte ich... Wäre ich bloß weggegangen. Ach, ey. Nein. Komm, lass er noch planten, Mann. lass er noch planten. Passpex hätte ich gehabt. Nein, Mann, easy Runde. Gut Schade, ich hätte die gerne ja, schon noch ein bisschen mehr. Du hast nur halb so viel Kills wie ich. Schlecht. Ja, Schlecht. du hast mir auch zwei geklaut. Ja, ja. Du mir auch. <lacht> oh, voll die Skill-Sniper hier. <lacht> hey, was machen die eigentlich? Voll das Abschussfest. Sprengkommando. Mm. Lass A gern. Ja, A2 ja, aus Japan-Wächter. Du hast zwei, denke ich. Einen habe ich ja gehauen auf B, damit sie nicht rankommen. Ah, oh, du Idiot! Halt's mal. Hättest du ja rankommen lassen können. Das war eine Verschwendung. Lass mich planten! Okay, der plantet schon ja. verdammt. Was sagen. Ein Hockdown MG. Ah, die geht höchstwahrscheinlich hoch. Hallo, oh, da steht recht. Was machen die denn gegen Wächter machen? <lacht> Drauf snipern! Ja, eben, wollte gerade <lacht> sagen, mit der Sniper draufheizen. Also ich würde gerne mal ein paar Gegner finden. Ja, ja. Mhm. Nur Taktikeinstieg war. Ich bette Oh, du ja, ihn. Dann mach. Ich hab dir doch gelassen. Jetzt hat der oh, andere aber. da. Oh, du Held. Alter. Die Bombe wurde platziert. Ah, hier ist ein taktik oh. Warte, nicht aufschießen, oh, nicht aufschießen. Ich, ich hole ihn, ich hole ihn und dann kannst du ihn töten. Verbündete den hastin ist weg. Ja, ja, ja, kommt gleich. <lacht> ah, danke. <lacht> <lacht> so schlecht ist also. Meine Güte, Meine Fresse, ey. Komm mal schnell den umgehen. Oh, jetzt hat mich schon jemand geholt. Ich hätte warten sollen, bis er nochmal den Taktik-Einstieg platziert hat. Verbündeter Tannenhelikopter unterwegs. So spielen so Leute Sprengkommando mal ohne Scheiß. Sag mich nicht! Äh, lol. Was ist? gewonnen. Ha, ah, easy, easy. Runde. Easy. Hallo, Held. Also kommen die beiden schon ein bisschen zu leicht, Es gibt ja gar nicht. Guckst du an. Alter, Der spielt mit der Vektor. Auf die Distanz tötet er die durch die Wand, Mann. Die Vektor ist gar nicht so schlecht. Die ja, die Vektor war aber in MW2 viel geiler als jetzt hier. Ja, weiß ich nicht. Ist auch Boah, da hätte eine 3er-Karte schon rausspringen können. Ja, naja.